Ich bin die Sonja, ich bin 29, habe hier an der Universität Duisburg-Essen Politikwissenschaften studiert und arbeite nach wie vor hier am Campus für die Gleichstellung. Ich bin die Kara und ich komme ursprünglich aus Leverkusen. Zum Studium bin ich dann nach Münster gegangen, habe da Sozialpädagogik studiert, das war Ende der 90er Jahre und seit 2000 arbeite ich als Sozialpädagogin. Ich bin Nils, ich komme aus Witten und studiere jetzt im zweiten Semester Politikwissenschaft hier in Duisburg. Ich bin Sabine, ich komme aus Essen und habe in Essen meinen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht und war danach jetzt zwei Jahre als Beraterin unterwegs. Also eine große Herausforderung war erstmal durch das Gymnasium zu kommen. Nicht, weil ich irgendwie dumm gewesen wäre oder sowas in der Richtung, aber meine Eltern haben halt nur sieben Schuljahre gehabt in so einer kleinen Dorfschule, wo die alle Klassen gemeinsam in einem Raum unterrichtet hatten und ähm, ja, wir Kinder sind dann alle aufs Gymnasium gekommen und das kannten meine Eltern so noch gar nicht. Naja, also das schaffst du nicht. Das ist richtig schwere Arbeit, da musst du sehr fleißig sein, das packst du so nicht, das bist du nicht gewohnt. Du warst ja nicht mal auf dem Gymnasium von Anfang an. Ich wollte ursprünglich was anderes studieren und habe am Anfang eine Bewerbung abgeschickt. Das war ein bisschen naiv im Nachhinein und äh, hätte ich da vielleicht die richtige Beratung oder den richtigen Druck bekommen, dann wäre es vielleicht eher was geworden. Also bei mir war es erstmal der NC die große Hürde, weil ich eigentlich Psychologie studieren wollte und meilenweit entfernt war von diesem blöden NC, den ich erreichen musste. Und dann stand ich in dieser Uni und also ich kannte keinen Ort, an dem ich vorbeigekommen war oder so, ich kannte keine einzige Person und da dachte ich schon, oh Mann ey, das ist doch jetzt echt ein Riesending, ich bin hier vollkommen auf mich allein gestellt. Zuerst fand ich schon den Namen sehr ansprechend, weil Genau das bin ich ja quasi. Boah, warum gab es das noch nicht, als ich studiert habe? Das hätte ich gut brauchen können. Ja, also es war für mich immer alles irgendwie selbstverständlich so, wie es war. Ich habe es ja nicht anders kennengelernt, aber es gab schon Punkte, wo ich gedacht habe, okay, muss das so laufen? Läuft das bei anderen auch so? kriegt auch nachträglich so ein Gefühl dafür, waren die Probleme, die man selber hatte, normal? Oder waren das Ausnahmefehler und kriegt da so ein bisschen die Beruhigung, Nee, geht den meisten so. Ich bin jetzt noch nicht lange dabei, so dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich der absolute Experte bin, aber in gewissen Fragen auch aus eigener Erfahrung äh schon viel weitergehen kann. Es ist ja eigentlich ganz spannend, dass arbeiterkind.de ursprünglich eine Internetseite war und man dann gemerkt hat, okay, es gibt so viele Leute, die Interesse haben, in dem Bereich was zu machen, dass man eben dieses soziale Netzwerk gegründet hat und dass sich im Endeffekt über dieses Netzwerk auch deutschlandweit dann die Ortsgruppen gebildet haben. Ähm, über Open netzwerk ist vor allen Dingen dieser Erstkontakt, dass man sich kennenlernt, so ein kurzes Profil hinterlassen kann, wer bin ich, was mache ich, passe ich vielleicht für dich als Ansprechpartner, wenn du Fragen hast, wenn du ins Netzwerk reinkommst. Konkret benutze ich ich erstmal für Termine oder für besondere Aktionen, die, die ich da einfach mitbekomme. Also manchmal schreibe ich jemandem eine Antwort und ein paar Monate später schreibt mich die Person dann nochmal an und sagt, ja ich ich brauche jetzt wirklich nochmal eine Unterstützung und dann gucke ich, dass das eben vernünftig läuft. Man kriegt die Bestätigung, dass man mit verhältnismäßig wenig Input, nämlich indem man eigentlich nur über seine Erfahrungen spricht und anderen Tipps gibt, die man selber im Laufe des Studiums gesammelt hat, richtig weiterhelfen kann und denen richtig Steine aus dem Weg räumen kann. Und dann eben natürlich diese Nachrichten so nach dem Motto, ja, ich habe es geschafft, ich habe meinen Studienplatz gekriegt oder es hat funktioniert mit dem Stipendium, jetzt habe ich es. Das ist natürlich auch ganz toll. Wo man richtig merkt, wie sich bei denjenigen noch mal so einen Horizont öffnet, dass man das ja vielleicht doch mal wagen könnte und wie so gewisse Klischees aufgebrochen werden von schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Das coole an Arbeiterkind.de ist, dass du dich ganz flexibel einbringen kannst, notfalls auch ortsunabhängig und ja, mach einfach mit. Ich denke, dass sich jeder engagieren kann, der einfach ein bisschen in der Materie drin ist, weil selbst wenig Wissen vielen weiterhelfen kann. Noch mal. Okay.